Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Single-Choice-Frage im Moodle-Test erstellen können. Wir befinden uns hier bereits im Test und auch im Bereich, wo wir den Testinhalt erstellen können, also unsere Fragen, wo ich hier eine neue hinzufüge. Die Single-Choice-Frage ist versteckt bei den Multiple-Choice-Fragen, also müssten Sie den Typ Multiple-Choice auswählen. Kommen wir in unseren Fragentitel. Da wählen Sie bitte einen schönen markanten Titel, damit Sie Ihre Frage später auch leicht wiederfinden können. Und dann haben wir auch unseren Fragetext. Dann nehme ich mal als Beispiel, wann wurde die Universität Leipzig gegründet. Sie können dann hier noch die erreichbare Punktzahl eingeben und ein allgemeines Feedback. Weiter unten kommt nun die entscheidende Auswahl ob es sich denn um eine Single- oder um eine Multiple-Choice-Frage handelt. In unserem Fall zeige ich Ihnen ja eine Single-Choice-Frage, also ist nur eine Antwort erlaubt. Und Sie können auch auswählen, ob die Antworten gemischt werden sollen, ob Sie eine Nummerierung erhalten sollen und ob Standardanweisungen angezeigt werden. Das Fragezeichen hilft Ihnen hier weiter. Kommen wir nun zu unseren Antworten. Die erste Antwort wäre 1511. Da diese Antwort falsch ist, kriegt sie auch keine Bewertung. Das Feedback ist auch hier optional. Die richtige Antwort ist unsere Auswahl 2, 1409. Und enthält natürlich 100% in der Bewertung. Dann gibt es noch weitere Felder. Dann nehmen wir nochmal zwei andere Zeitangaben, die alle falsch sind und nach Wunsch sehen Sie, gibt es auch noch mehrere Auswahlfelder zur Erstellung und zum Befüllen. Haben Sie dann alle Eingaben getätigt, speichern Sie Ihre Änderungen ab und wir schauen uns mal das in der Vorschau an, wie das aussehen würde. Hier haben wir die Single-Choice-Frage, erkennbar daran, dass hier die Auswahlmöglichkeiten als runde Kreise dargestellt sind und Sie sehen auch, wenn ich eine andere Antwort auswähle, springt der Markierer hin und her, dass also wirklich gar keine mehrere Auswahl getroffen werden können. Das war der Fragetyp Single Choice. Wie Freude beim Ausprobieren.